Schauen wir mal in die Anforderungen hinein, warum überhaupt das Thema Unterrichtskommunikation verfolgen in der beruflichen äh, Lehrerbildung. Und ja, wir wissen aus der lehr lernforschung dass Unterrichtskommunikation letzten Endes äh, für erfolgreiche lehr in der Schule eine grundlegende Bedeutung beigemessen wird. Wissenschaftliche Untersuchungen im angloamerikanischen Bereich haben im Prinzip dazu in den 60er Jahren Fahrt aufgenommen und da wissen wir eigentlich schon über einen langen Zeitraum von dem hohen Stellenwert. Im deutschsprachigen Raum gab es ebenfalls verstärkte Forschungsarbeiten. Wir erinnern uns an Tausch, an Schanz, aber auch dann in der beruflichen Bildung wiederher an Evelyn Wuttke, die sich mit den Erfolgsfaktoren von Unterrichtskommunikation auseinandergesetzt hat. Und empirische Erkenntnisse mit explizitem Bezug zur beruflichen Bildung, muss man an dieser Stelle sagen, sind im Moment auf jeden Fall ausbaufähig. Und das war auch der Grund, warum wir uns als Lehrerbildner in der beruflichen Lehrerbildung dem Thema angenommen haben. Ja, was Lehrerinnen und Lehrern können müssen, das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen. Alle kennen diese KMK-Standards aus dem Jahre 2000 Vier die Standards für die Lehrerbildung in den Bildungswissenschaften und dort sind unter anderem in Bezug auf das, was wir hier vorhaben, das Üben der Beurteilungs- und Beratungsaufgabe, das eine, aber auch das selber Weiterentwickeln der Kompetenzen, das andere äh, Thema, was uns hier interessiert und wir wollen im Prinzip auf der einen Seite und hieraus leiten wir es ab, Sollen Lehrerinnen und Lehrern kompetent Schülerinnen und Schülern Feedback geben zu ihrem kommunikativen Verhalten. Das sollen sie lernen, aber auf der anderen Seite aber auch über die Seminar lernen, wie sie dann fortlaufend ihre eigenen kommunikativen Kompetenzen weiterentwickeln können. Denn wir gehen klar davon aus, dass wir in zwei Semesterwochenstunden in einer punktuellen Veranstaltung in einem langen Ausbildungsweg von der ersten und zweiten Lehrerbildungsphase, dass wir dort natürlich nicht in der Lage sind, die Studierenden ad hoc im Prinzip zu superkompetenten Lehrern zu machen, sondern das ist natürlich etwas, was mit der Zeit eingeübt werden muss, aber was natürlich auch reflektiert eingeübt werden soll und wie das mit dem reflektiert einüben funktioniert, da soll dieses Seminar dann eine Blaupause sein. Ja. Und die Schwerpunkte aus den Bildungswissenschaften sollen das Thema Kommunikation sein. Und so gesehen ist es, glaube ich, sehr legitim, sich mit diesem Thema hier auseinanderzusetzen. Schauen wir nochmal hin zur beruflichen Bildung und schauen wir hin, was für einen beruflichen Bildungsauftrag wir haben. Mit KMK spricht hier von der beruflichen Handlungskompetenz, die unsere Lehrerinnen und Lehrern später den Schülerinnen und Schülern letzten Endes ja, bei denen fördern soll. Und dort ist tatsächlich das Thema kommunikative Kompetenz als eine ja, verbindende Dimension hier genannt worden. Das heißt, wir müssen Sie im Studium genau auch dafür fit machen, dass Sie Ihre Schülerinnen und Schüler hinterher in diesem Bereich kompetent weiterbringen. Was gibt es für Rahmenbedingungen? Also die Rahmenbedingungen sind die, dass wir aus dem, was wir dargelegt haben, letztendlich Kompetenzziele abgeleitet haben und das ist einmal in Bezug auf die eigenen kommunikativen Handlungen im Unterricht. Das soll der Lehrer der angehende Lehrer hier erlernen, wie das richtig geht und gut geht. Und auf der anderen Seite soll er aber auch lernen, wie er Schülerinnen und Schülern später äh, ja, kommunikativ die Kompetenzen dort gut fördern kann. Rahmenbedingungen für die berufliche Lehre bei uns am IBL, also was für ein Modul haben wir, wir haben ein Mastermodul, das heißt Fachdidaktik der jeweiligen beruflichen Bildung, das sind gemeinsame Veranstaltungen, in denen alle beruflichen Lehrer bei uns zusammenkommen, sei es aus Ernährung- und Hauswirtschaftswissenschaften, aus der Pflege und Gesundheit, aber auch aus den gewerblich technischen Fächern. Und wir haben dort zwei Semesterwochenstunden, also 30 Unterrichtseinheiten Zeit. Es gibt insgesamt nur zwei Leistungspunkte und das ist nur verknüpft mit einer Studienleistung. Und unser Budget oder unsere Ressourcen sind, wir haben einen Lehrenden, wir haben 20 Studierende und wir haben kein großartiges weiteres Budget, was wir dort einbringen können. Also der Klassiker, unter den gegebenen Ressourcen etwas zu machen, was, ja, die Kompetenzziele dort oben bedient, das ist jetzt die Herausforderung.